Sie wollen Fassaden kreativ gestalten? Kreativtopf von BAUMIT bietet dafür unbegrenzte Möglichkeiten. Der Modellierputz macht einen modernen, industriellen Look in Rostoptik möglich und ist dabei kostengünstig und wetterfest. Ziehen Sie BAUMIT Kreativtop fein auf, dann durchkämmen und glätten Sie die Schicht grob ab. So erhalten Sie eine Dicke von 2 mm. Im direkten Anschluss wird die Fläche mittels Drucksprüher genässt. Jetzt decken Sie die Fläche mit einer Folie ab und überrollen diese mit einem Lammfellroller. Entfernen Sie die Folie und warten Sie 24 bis 48 Stunden, bevor Sie Bau mit Metallic deckend im Kreuzgang aufrollen. Nach 12 Stunden tragen Sie die Bau mit Lasur vollflächig auf und vertreiben Sie diese mit dem Lasurpinsel, um Rollansätze zu vermeiden. Das Endergebnis besticht durch natürliche Rostoptik, warm und rau zugleich. Nutzen Sie die unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten mit Kreativtop von Bau mit Ideen mit Zukunft.